gesagt, dass noch nie in der Geschichte der Menschheit ein solcher Krieg gegen Kinder geführt wurde, Absolut. wie er im Rahmen der Pandemie geführt worden ist. Also das ist ja, ja. Ja. Ja. Ja, Noch ich, ja. ich, ich wünsche wirklich, dass ich das noch erleben kann, dass die Täter, die diese Verbrechen an Kindern begangen haben in den letzten Jahren strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Oh. Huh?